Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Tommy ist auch wieder hier. Auch in diesem Video wird der Zusammenhang von Bruch- und Dezimalzahlen behandelt. Am Schluss des vorigen Videos habe ich dich gebeten, die drei Bruchzahlen ein Achtel, ein Zehntel und ein Hundertstel als Dezimalzahl darzustellen. Na schauen wir mal, ob deine Ergebnisse mit denen von Tommy und mir übereinstimmen. Wir haben die Divisionen folgendermaßen gelöst. Schau dir die Schritte genau an und drücke auf Stopp, falls du mehr Zeit zum Vergleichen brauchst. Ist dir etwas bei der Bruchzahl ein Zehntel aufgefallen? Man kann die Zahl nämlich auch durch Kommaverschiebung in eine Dezimalzahl verwandeln. Der Einser muss also an der Zehntelstelle stehen. Genau dasselbe funktioniert auch für die Bruchzahl ein Hundertstel. Hier muss der Einser an der Hundertstelstelle stehen. Ich hoffe, du hast dir die Bruchzahlen vom vorigen Video auswendig gemerkt. Wir wollen nämlich 3 Viertel als Dezimalzahl darstellen. Entweder wir dividieren 3 durch 4 oder wir verwenden unser bisheriges Wissen. Wir haben letztens mal gezeigt, dass 1 Viertel das gleiche wie ist 5 ist. Wie können wir mit dieser Information 3 Viertel berechnen? Ja, genau. Wir müssen 1 Viertel mal 3 berechnen. Also 0,25 mal 3. 3 mal 5 ist 15, bleibt 1, 3 mal 2 ist 6 und 1 ist 7 und 3 mal 0 ist 0. Noch das Komma setzen. Also ergibt 3 Viertel dasselbe wie 0,75. Was passiert eigentlich, wenn ich 4 vier Viertel berechne? Wir multiplizieren 1 Viertel wieder mit 4, also 0,25 mal 4. 4 vier Viertel sind also dasselbe wie 1. Aber es muss 1 ergeben, weil zum Beispiel 4 vier Viertel einer Torte ja auch die ganze Torte ergeben. Als nächstes soll 5 Achtel in eine Dezimalzahl verwandelt werden. Denke an eine Bruchzahl und die dazugehörige Dezimalzahl und multipliziere diese Dezimalzahl damit 5. Drücke kurz auf Pause, um eigenständig zu rechnen. Oh, super, du bist wieder zurück. Also, Tommy und ich wissen, dass ein Achtel dasselbe wie 0,125 ist. Also haben wir ein Achtel mal 5 berechnet, was 0,625 ergibt. Hast du auch dasselbe erhalten? Super! Und falls nicht, dann drücke einfach kurz auf Pause und vergleiche deine Rechnungen mit unseren. Wir haben nun gelernt, wie ein Bruch als Dezimalzahl angeschrieben wird. Doch wie funktioniert eigentlich der umgekehrte Weg? Die Zahl 0,7 soll als Bruch dargestellt werden. Wie stellen wir das am besten an? Hm, naja, an welcher Stelle steht die 7? Ja, genau, an der Zehntelstelle. Also können wir unsere Zahl in die Stellenwerttafel eintragen. Die 0 steht bei den Einern und die 7 bei den Zehntel. Das bedeutet also, dass die Dezimalzahl 0,7 dasselbe wie die Bruchzahl 7 Zehntel ist. Wie kannst du 0,93 als Bruch anschreiben? Schreibe am besten die einzelnen Ziffern wieder in die Stellenwerttafel, dann tust du dir leichter. Also steht bei den einen wieder die 0 und die 9 steht an der Zehntelstelle. An der Hundertstelstelle steht die 3. Also sehen wir, dass 0,93 dasselbe wie 93 Hundertstel ist. Versuche die Zahlen 0,003 und 0,207 als Brüche anzuschreiben. Zeichne dir wieder eine Stellenwerttafel auf oder notiere dir unter den einzelnen Ziffern die entsprechenden Stellenwerte. Drücke hierfür wieder auf Stopp. Wieder da? Super! Tommy und ich haben die Stellenwerte unter die Ziffern geschrieben und herausgefunden, dass 0,003 3 Tausendstel sind und 0,207 sind 207 Tausendstel. Zum Schluss habe ich wieder eine Aufgabe für dich. Probiere bis zum nächsten Mal, die Bruchzahl ein Drittel als Dezimalzahl darzustellen. Führe hierfür wieder eine Division durch. Und du wirst sehen, dass diese Zahl ein wenig anders ist als die, die wir bereits besprochen haben. Also bitte notiere dir deine Überlegungen, damit werden wir nämlich im nächsten Video starten. Danke fürs Dabeisein und bis bald!